Ja, also heute, vom heutigen Tag die Herausforderung war natürlich der Transport. Das ist schon im Vorfeld passiert, das muss man einfach richtig gut planen, dass man da die richtigen Transportmittel hat, richtige Hebegeräte. Und ja, das ist der Spezialtransport, das ist nicht alltäglich. Und drauf auf dem Berg, das ist natürlich auch wieder eine große Herausforderung für die Lkw-Fahrer. Und ja, das ist einfach eine Hochgebirgsstraße, nicht befestigt und frei freue mich drauf, dass man das jetzt dann oben und dass das dann in voller Pracht am Berg auf 3.000 Meter steht. Ja, heute Tag 2 der Montage. Ich bin ganz happy, dass alles gut gegangen ist. Das war natürlich eine enorme Herausforderung, da mit dem Großen Teil da reinzufahren. Jetzt haben wir mal das größte montiert. Stehen wir da oben und, ja, ein Mammut, ja. So schaut's aus, so wird's.